Nein, keine Bange. Ich sage jetzt nicht etwa Tschüss und verabschiede mich in den allerdings wohlverdienten Winterschlaf. Nee, nee, ich bleibe mehr oder weniger wach. Ich verabschiede mich nur ein wenig vom Sommer und auch vom Herbst im botanischen Garten. Auch vor allen Dingen von meiner guten alten Freundin, der dicken Berta, der Blutbuche. Die macht auch im... Winter noch, ohne Blätter, eine gute Figur, da nichts gegen zu sagen. So ist das. Es wird still im botanischen Garten. Allerdings, na, da gibt es doch die ersten Knospen, die Magnolie, die Tulpenmagnolie, aber das kann gefährlich werden. Weil wenn jetzt ein strenger Frost kommt, sieht das nicht so gut aus im nächsten Frühling. Gut geschützt über den Winter ist dagegen die Kamelie. Sie hat Zuflucht gefunden im Haus der Riesenseerose Victoria. Ja, und da gibt es doch tatsächlich noch einige Rosenblüten. Wunderschön sind sie. Und auch der alte Ginko-Baum zeigt noch mal alles her, was er zu bieten hat im Herbst. So schön gelb verabschiedet sich sonst niemand in den Winter. Aber die Blätter fallen zurzeit Ist schon nicht mehr viel von übrig. Das war vor etwa einer Woche. Wunderschön. Ja, ein letzter Blick über den mittlerweile leeren Bauerngarten. Und ich mache mich auf den Weg nicht in den Winterschlaf, wie gesagt, sondern nach Hause ins Warme. Denn mittlerweile ist es doch schon empfindlich kalt mit oh, gerade mal geringen Plusgraden, 3 Grad, 4 Grad Tschüss, aber nicht bis zum nächsten Frühling. Ich bin eher wieder da. Tschüss.